Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir hatten schon lange keinen Strauß mehr, weil heute gibt es mal einen weihnachtlichen Strauß mit Amaryllis. Das ist die Amaryllis-Sorte Ferrari. Das ist eine wahre Königin unter den Amaryllis, wo es ja viele schöne gibt. Und dieser weihnachtliche Strauß, der soll sein mit mit dieser Amaryllis, so muss man aber vorsichtig hinlegen, dass diese schönen langen Schäfte und die Blüten äh, keinen Schaden erleiden, ja die hat ja auch noch so viele Knospen drin, die ist wunderschön. Dann soll dieser Strauß sein mit Ilex, ja hier sind die Ilex Beeren, der Strauß soll so also schön rund, buschig gebunden sein und damit ich diese Ilex Beeren schön in den Strauß binden kann, Moment, ich muss ein bisschen was abmachen. Weil die Beeren hier unten, die kann ich leider nicht in den Strauß reinmachen. Und ich brauche diese Beeren natürlich so, dass, dass die schön gesehen werden. So, ist immer ein bisschen, ist eine stachelige Angelegenheit. <lacht> man muss wissen, wie man diese Blätter anfasst. Ansonsten, äh, ja, sind die biestig zu einem um diesen schönen weihnachtlichen Charakter zu bekommen, ist hier schönes Hyperikum oder auch Johanniskraut genannt, sehr sehr schön diese Beeren, auch passend noch zu den Ilex Beeren, wobei die Ilex Beeren viel kleiner sind, aber wir wollen natürlich auch solche Beeren, dann habe ich noch eine Capflora, das in diesem dunklen Farbton eine sehr schöne. Auch hier mache ich wie immer im Strauß erstmal viele Blätter ab, weil ich möchte im Wasser keine Blätter. Und möchte da nur die Stiele haben. Wir machen noch zwei richtig schöne Kugeln rein. In eine in äh, etwas größer, in Glanz und eine in matt. Dann kommen Zapfen rein, verschiedene Zapfen. Ich habe hier Strobuszapfen, die äh, die ich ja liebe. Und wenn ich so eine große Amaryllisblüte habe, dann ist auch schön, wenn ich einen großen Zapfen habe. Ja? Wir brauchen auch mal so ein paar große Stücke, ja, damit eine Arbeit wir gut wirkt. Dann habe ich auch kleinere Zapfen. Für dazwischen, gucken wir mal, habe ich auch die der Stacheldraht. Kali, kennt ihr ja schon vom letzten Video. Und ich habe auch noch Moos. Aber ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, ich brauche natürlich Bindegrün, damit ich, damit ich auch meinen Strauß schön fächern kann. Dazu nehme ich sehr, sehr gerne Efeu. Efeu, Pistazie und dann kommt natürlich auch noch Seidenkiefer dazu und äh, auch hier wie immer. Ich habe ja im Sommer sehr sehr viele Sträuße gezeigt, sehr viele Blumensträuße. und da habe ich immer dann der, das Grün schön geputzt, damit der Stiel frei ist von Blättern, weil wenn Blätter im Wasser sind, dann hält der Strauß nicht so lang äh, und deswegen müssen die Blätter immer immer ab sein. Ja, kein also der das heißt immer so schön unter den Floristen, kein Grün in der Bindestelle, so dreckig ist der Efeu. Das ist echt krass, gell? wenn man das mal sieht. Jeder sagt immer mit den Blumen, so schön, die tollen Blumen, aber wie dreckig die sind und wie dann unsere Hände aussehen, das sehen eigentlich viele nicht und vor allem, wie die dann abends aussehen. Das Ich glaube, das wollt ihr gar nicht sehen. Die sind trotzdem total schön, aber das musste ich echt mal zeigen mit meinen Händen, weil es ähm, ist natürlich feucht draußen, wir haben den Efeu draußen gelagert und wenn der jetzt so schön feucht ist, dann geht natürlich auch der Dreck wunderbar auf die Hände gleich und dann sehen die Hände so aus. Ähm, das ist das äh, wahre Leben eines Floristen. <lacht> Nein, ich will nicht jammern. Es soll kein Jammern sein, das ist einfach mal zu zeigen, was die Realität ist. Und äh, ich brauche eine schöne Straußmitte. Und um diese schöne Straußmitte zu machen, nehme ich sehr gern ein Gestrüpp, auch ein paar Zweige. Ja, kann man auch wie so Birkenzweige ähm, so, ich sag mal aneinander bündeln. Und damit ich eine schöne eine schöne Bindestelle habe in der Mitte, umwickle ich diese gern mit einem Stück Moos. Und das Ganze muss natürlich fixiert werden. Hier brauchen wir wieder Draht. Ähm, diese, diese langen Drähte, ich werde auch öfters gefragt, ähm, wie die verschiedenen Drähte heißen. Ja, Diese, diese Drähte, die so am Stück sind, die es in verschiedenen Stärken gibt, das ist ein sogenannter Steckdraht. Ja? Und also wenn ihr danach sucht, bei Floristik 24, das ist Steckdraht. Es gibt auch ähm, den Myrtendraht, ähm, ja, der ist auf der Rolle und dann gibt es noch den Draht auf dem Holzstäbchen. Das ist der Wickeldraht, ja, also das ist diese Arten von Drähten ist es das ist sehr, sehr gut, wenn man sich das mal so, ja, einprägt oder wenn man auch weiß, wonach man suchen muss, ähm, weil es ist irgendwie nervig, wenn man nicht die richtigen Materialien hat. Die Amaryllis, ja, die Amaryllis hätte ich natürlich gern mittig, Deswegen setze ich die hier schon mit an mein, an mein schönes, ja, an meine schöne Straußmitte. Warum mache ich diese Straußmitte? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, diese Straußmitte, die, die baue ich mir so. Ich wollte da noch ein bisschen Pistazie dazu. Diese Straußmitte baue ich mir so, um schneller in die Spirale zu kommen. Ja, weil wenn ich das nicht habe, dann äh, muss ich viel mehr Grün anlegen und brauche ich viel mehr Material, um, um den Strauß, um so zu fächern und wenn ich diese Straußmitte so mache und eben da kann man da kann man wirklich einen dicken Moospöppel, da kann man ein paar Zweige aneinander äh, aneinander legen also die kann man wirklich auf verschiedenste Art und weisen bauen ähm, dann dann komme ich natürlich schneller in die Spirale und kann schneller diese die die Blumen ja die Stiele schräg anlegen und äh, erreiche diesen diesen schönen Effekt dass sich die dass sich die Blüten fächern ja und ist und das äh, diesen Effekt, da nutze ich natürlich sehr, sehr gern so Blätter müssen ab, auch bei mir, sieht man, weil sonst kann ich das natürlich nicht so schön reinziehen. Und es war in dem Strauß gewünscht, dass der Elex schön zu sehen ist, das, äh, diesen Wunsch erfüllen wir natürlich gerne. Und hier sieht man, wie dekorativ das ist, dass der Ilex hier so dazwischen ist. Das ist schon sehr, sehr schön. Bei der Pistazie ist jetzt das mittlere Stück, steht hoch und um um ein Stück zu haben, das schön buschig ist in einer Höhe, schneide ich einfach die Mitte raus und so und jetzt kann ich auch schon die zweite Amaryllis anlegen. Die Amaryllis Stiele, die sind echt schwer, die haben richtig Gewicht. Ich brauche die ja gar nicht in der Länge, folglich kann ich jetzt mal hergehen und die fallen auch auf den Boden wie Blei. <lacht> Gut, genau. Also die, ähm, der eine springt schon auf auf dem Boden. <lacht> ja, und die kann ich einfach mal wegschneiden. Ja, das, äh, die sind eigentlich nur lästig, weil dann tust du dich umso schwerer, diesen Strauß zu binden. Man sieht schon, wie schön sich auch die Kapflora hier einfügt. Ja, und ich kann den Elex, ich kann das Elex äh, und Grün äh, so gefächert nach außen an diesen Strauß anlegen. Ähm, die Zapfen. Die werden wir am Schluss einfügen, weil die Zapfen werde ich dann kleben. So, hier brauche ich jetzt erst noch mal, noch mal die Kapflora rein. Und damit es da auch schön winterlich aussieht, nehmen wir auch Seidenkiefer, die wir hier mit reinlegen. Ja, und dadurch, dass wir, man sieht hier, wie die Stiele, wie die schon auseinanderstehen in der Spirale. Ja, und oben bekomme ich natürlich dadurch dieses Volumen. und so. ich muss mir auch immer erstmal schöne Plätze suchen für meine Blüten und durch dieses Gewicht der Amaryllis rutscht die ganz gerne ein bisschen runter. Das heißt, ich muss die erstmal auch wieder mit nach oben nehmen. Das passiert mir im Laufe des Bindens, das ist völlig normal. Da passiert es natürlich öfter, dass die Amaryllis ein bisschen abrutscht, aber das macht nichts. Die ist ja eindeutig zu identifizieren an ihren Stielen, sehr, sehr einfach. Und ich gehe jetzt einfach her, habe mir natürlich auch mein Bindegrün schon schön vorbereitet und präpariert. Und wenn wir beim Thema Beeren sind, was natürlich ganz tolle Beeren sind, sind auch die, die efeu bären die sich auch so, so wunderschön hier mit einreihen in dieses, in dieses schöne Bild der Ilex-Beeren, der, Ilex der Hypericum-Beeren. Ja, ähm, das ist genau das, was sehr viele Kunden kommen in den Laden und fragen, haben Sie Ilex mit Beeren? Das, das ist ein sehr sehr gefragter Artikel um diese Zeit, weil es einfach sehr sehr schön weihnachtlich ist. Ich versuche natürlich auch mein, meine, meine Blüten schön verschieden zu positionieren. Ich habe ein Hyperikum hier eins in der Mitte. Ich habe auf der anderen Seite eins. Ja, ich, ich muss versuche die die verschiedenen Blüten und die verschiedenen Besonderheiten wirklich so zu streuen und so im Strauß anzuordnen, dass das wirklich von allen Seiten schön, äh, ja, was, schön was zu sehen ist. So, hier nehme ich ein Stück Seitenkiefer, dass ich, da haben wir noch eine kleine Lücke. Da kommt die Seidenkiefer hier mal so buschig hoch und ich finde, dass es jetzt eigentlich schon ganz gut aussieht, der Strauß dass wir, jetzt fehlen natürlich noch die Zapfen, aber das ist kein Problem, das kommt noch. Aber ich würde mit Grün jetzt aufhören. Ich mache jetzt einen schönen Rand für den Strauß, weil der, der Abschluss, der, der Grünabschluss von dem Strauß macht, macht sehr, sehr wertig. Ja. Man merkt, der Strauß sieht nach viel mehr aus, wenn ich den Grünabschluss habe, wie wenn ich hier nichts drunter habe. Und deswegen machen wir sehr gerne den Grünabschluss, weil wir wollen ja auch, dass die Streuse für den Kunden wertig aussehen. Es gibt jetzt auch einen, einen schicken, üppigen, winterlichen, ja schrägstrich weihnachtlichen Strauß. Durch die Kugeln natürlich weihnachtlich, nicht nur winterlich. Winterlich sagen wir, wenn wir nur Zapfen machen. Und durch die Kugeln ist der bekommt er auch einen weihnachtlichen Charakter. Die Kugeln kann ich aber erst reinarbeiten in den Strauß, wenn ich, äh, ja, wenn ich die Hände frei habe, weil den Kleben mit Heißleber äh, und den Strauß in der Hand, das habe ich sehr, ja, wenige Male gemacht und das ging nicht gut und das würde ich euch auch nicht empfehlen, weil ich habe mir nämlich total die Hände verbrannt und das war das war richtig ätzend. Da hatte ich auch einige, einige Zeit damit zu tun. Für alle, die es noch nicht so oft gesehen haben auf meinem Kanal, wenn ich Sträuße binde, also es gibt sehr, sehr viele sommer Ich videos ich hatte tausend Straußideen. Ich habe eigentlich nur Blumensträuße gemacht lange Zeit, weil ich weil mir einfach je, ständig wieder neue Ideen einfielen. Ich ja ich umrande den Strauß sehr gern mit Aralienblättern. Also Aralien sind hier die großen Blätter und ich stütze auch die Aralienblätter. Die stütze ich immer ab. Hier sieht man also, wie das sehr schön abgestützt ist, der Salal. Da kann auch alternativ Kirschlorbeer verwendet werden. Der Salal stützt diese Aralienblätter und selbst wenn die nach ein paar Tagen ein bisschen weicher werden, dann bleiben die trotzdem in dieser schönen Form und umranden diesen Strauß so, so üppig und so, so dekorativ. Und das ist also ganz wichtig als, als sogenanntes Stützgrün. Ja. So, aber jetzt gehe ich erstmal her und schneide diesen Strauß von der Länge her in die adäquate Länge. Ich brauche natürlich wieder eine gute Gartenschere. Ich habe eine damo Floristenschere. Die ist klasse und die, die verwenden wir seit Jahren. Was ich nicht mit der Schere schneide, das sind die Amaryllis-Stiele. Die schneide ich mit dem Messer. Ja, das sind so richtig dicke Stiele, die einfach nur mit dem Messer abschneiden, einen schönen Schnitt. Und jetzt wird der Strauß gebunden. Ich nehme den Bindebast und gehe zweimal um den Strauß darum herum. So, jetzt komme ich auch schön zur Kamera. Vielen Dank. Ja, habe jetzt hier beide Enden. Und kleiner Trick: Ich verschlinge nicht nur einmal, ich schlinge ein zweites Mal den Bast. Also zweimal drum schlingen. Dann festziehen, fest, nicht zu fest mit Amaryllis, sonst macht es klack. Dann sind die Amaryllis-Stiele kaputt. Aber die Amaryllis-Stiele sind ja auch wunderbar abgepolstert von anderem Grün äh, und von anderen festen Stielen. Das heißt, die sind also sehr, sehr gut hier eingearbeitet. Und mein Strauß hat jetzt zwar noch keine Zapfen und Kugeln, ist aber eigentlich jetzt schon ein wunderschöner Strauß, den ich finde. Und er ist auch fest gebunden. Festgebunden ist immer der kleine Test. Wenn ich den hier in einem Stiel nehme, dann darf der eigentlich nicht auseinandergehen. Das tut er auch nicht. Das ist wunderbar. So, was ich jetzt als erstes mache, die Amaryllis haben die Eigenart, wenn ich die Stiele jetzt so ins Wasser stecke, dann ringeln die sich nach oben auf. Das tun auch Callas. Und damit die das nicht tun, nehme ich Tesafilm bitte auch lang genug machen und äh, überlappen lassen, nehme ich Tesafilm und klebe diese Stiele ab. Ja? Ähm, das ist ganz ganz wichtig und ich ste stelle den Strauß jetzt erst danach ins Wasser um zu kleben oder in ein Gefäß und äh, zuerst, zuerst abkleben, weil wenn die Stiele nass sind, dann klebt natürlich der Tesa nicht mehr so gut, ist logisch oder? So. Ich muss noch mal ganz kurz ein Gefäß, obwohl, ne, hier habe ich auch. Ich habe noch eine Vase, wo die Amaryllis drin waren. Die ist ein bisschen hoch, aber mein Kameramann ist so groß, dass der damit fertig wird. So, damit wir das jetzt optimal zeigen können, haben wir jetzt mal den Hocker geholt. Und dann kann man richtig schön drauf gucken. Also, ich habe hier eine wunderschöne große Lücke, aber damit man die Kugel gut sieht, schneide ich von den ilex bären lieber nochmal zwei Blätter raus, mache ein wenig Moos in diese Lücke, klebe ich hier rein und dann klebe ich gleich die Kugel auf das Moos, also ich klebe die Kugel in den Strauß, So, schaffe der Kugel also eine schöne Klebefläche. Und ich persönlich liebe es, wenn die Öse nach oben ist. Ich wurde schon gefragt, ob das so sein muss. Nein, es muss nicht so sein. Es ist tatsächlich persönlicher Geschmack, ob man das mag oder nicht. Ich finde es schön, ich mache es gern. Andere mögen es nicht. Ich glaube, da gibt es keine, keine festen Regeln. Und das kann man wirklich machen, wie es einem gefällt. Also hier ist noch eine wunderschöne Lücke für diesen Zapfen. Das ist ein ganz kleiner. Das ist ein ganz kleiner Strobuszapfen, ja? Also die gibt's also nicht nur so groß, die gibt es auch manchmal wirklich in ganz klein. Man erkennt den Strobuszapfen an diesen an diesen Schuppen an diesen großen. So, ich habe den angetratet und klebe den jetzt hier rein. So, der Heißkleber macht natürlich immer ein paar Fäden. Das macht nichts. Dann wollte ich gern noch einen zweiten Zapfen hier entlang kleben. Ja, sehr schön. Dem gebe ich wieder eine gute Basis mit etwas Moos. So, und dann kann ich den Zapfen mit seiner Zapfenader direkt auf das Moos kleben. Ja, das ist dann perfekt. Das heißt, ich mache den Heißkleber auf die Ader von dem Zapfen. Oh, sorry, Heißkleber umgefallen. So, das ist also ein wunderschön dekorativer Zapfen. So, die Vorgabe war, dass der Strauß Kugeln haben soll, da das jetzt Mehrzahl ist, gibt es natürlich noch eine schöne Weihnachtskugel und wie könnte sie anders sein, als in diesem, als in diesem schönen Rot. So, und ich habe eigentlich nur noch eine Stelle, wo ich mit einem Zapfen was machen möchte. Und das ist hier an der Seite. Also man kann sich das immer angucken, kann so kleine, ja, kleine Lücken. Die lassen sich also sehr, sehr gut füllen, sehr leicht mit etwas Moos. Mit einem schönen Zapfen. Ich hätte theoretisch auch noch eine andere Idee, aber ich glaube, die, die brauchen wir hier gar nicht. So, haben wir den Zapfen drin. Ähm was wir, was wir oft noch machen, ist, dass wir äh, ein bisschen Calocephalus, also Stacheldraht, andraten und dass wir den noch dazwischen machen. Aber ich finde, dieser Strauß, puh, nee, der Strauß braucht es eigentlich tatsächlich gar nicht mehr, weil es ist natürlich ein sehr schönes, helles Element, wenn man den noch mit reinmacht. Aber der Strauß ist jetzt so so schick und hat so viel so viel tolle Zapfen und, und Kugeln. Ähm, der ist, den würde ich jetzt tatsächlich einfach so lassen und ich bin jetzt auch sehr zufrieden. Das ist eine Bestellung, das wird auch nachher gleich an den Kunden gehen und ich werde ihm sagen, dass es ein ganz toller Strauß ist, weil der von euch allen, weil ihr den jetzt alle nachmachen könnt. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren weihnachtlichen amaryllis sträußen so ein Strauß bietet auch von jeder Seite wirklich eine andere Ansicht man kann den ruhig auch mal drehen man kann ihn auch zu Hause jeden Tag mal drehen die Amaryllis wird auch zu jeder Seite wunderschön ihre Blüten entfalten und wenn die aufgeht das ist natürlich dann auch nochmal ein Wow-Effekt ohnegleichen ja insofern viel Spaß beim Gestalten eurer Weihnachtssträuße. schreibt mir mal wie es klappt ich drücke euch die Daumen und ich sende euch Ganz liebe Grüße, ganz liebe blumige Grüße und freue mich auch total über so, so viele Abonnenten, über so viele, ja, über so viel Leben. Das war in letzter Zeit echt klasse und da sage ich euch nochmal ein ganz dickes Dankeschön. Also, bis bald, habt eine gute Zeit und bleibt gesund, alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!